Hast du gerne Kaffee und Computer? Dann komm mit! Aber Kaffee trinken ist sekundär. Am Anfang der Lehre schaffst du im Kundensupport und wirst interne Angelegenheiten betreuen. Später wirst du im Bereich Netzwerk, Infrastruktur und Sicherheit eingesetzt. Sehr gut gefällt mir hier, dass es sehr abwechslungsreich ist, weil die Franke sehr viel Bereiche abdeckt. Da Franke international tätig ist, hat man die Möglichkeit, nach der Lehre ein Jahr im Ausland zu arbeiten. Als Informatiker solltest du teamfähig sein, gute Fähigkeiten in Mathematik haben, Interesse an Technik und den Willen haben, Neues zu lernen. Wenn es dir gefallen hat, bewirte dich doch jetzt bei der Franke.